Herzlich Willkommen. Ich möchte euch begrüßen zu einer kleinen Weltsensation, wenn es so ist. Also für mich ist es jedenfalls so. Ich bin ja seit 2011 auf der Suche nach der freien Energie und mir würde schon ein einziges kleines winziges Experiment reichen, ne, wo man drauf aufbauen könnte. Und jahrelang haben wir die Nadel im Heuhaufen gesucht und ich denke, der action for free hat jetzt eine Nadel in dem Heuhaufen gefunden und zwar in dem Joule-Tief Heuhaufen. Ja, Nochmal so zur Erinnerung, also mit Bedini-Motor haben wir angefangen. Da haben wir gelernt, was der Back-EMF ist, dieser äh, Rückpuls, der da entsteht, wenn wir eine Spule mit Strom beaufschlagen. Dann ging es weiter mit dem joule ja, Damit konnte man dann schon sehr effektiv LEDs betreiben und die Batterien richtig, richtig leer ziehen. Noch mal kurz zur Erinnerung, so eine Tool Thief Schaltung ist sowas ähnliches wie ein, ein Step Up Converter, wo da genau Unterschied liegt. Da hat Action for Free auch ein schönes Video drüber gemacht, das verlinke ich euch da mal. Und ähm, die Kombination aus beiden war dann der rmf Charger, da bin ich erstmal gelandet. Und der Action for Free, der hat sich den Tool Thief nochmal richtig hergenommen, diesen Energiedieb, weil er irgendwie gespürt hat, das ist da noch nicht das Ende vom Lied. Er hat ja diese AA-Challenge damals ausgerufen, wo es darum ging, eine einzelne LED so lang wie möglich mit einer True-Tief-Schaltung zu betreiben. Oder egal was mit einer Schaltung, Hauptsache ähm, die LED leuchtet mit einer AA-Batterie und Sieger war da der Elektroatze gewesen. Seine Schaltung hat da die LED, ich glaube, zwei Jahre lang betrieben und das hat dem action for free gezeigt, dass da viel möglich ist, ähm, zwecks Optimierung von diesem Joule Thief. Und vor zwei Monaten hat es ihn gepackt. Ich habe was ist denn mit dem los? Und er hat sich hingesetzt und hat immer kleine LEDs sich leuchten lassen und ist da richtig festgegangen. Und jetzt kapiere ich endlich, warum er da so richtig festgegangen ist. Und das möchte ich euch mal nicht vorenthalten. Hier jetzt mal ein kleines Video vom Action for Food zur Einstimmung. Speistige reisen selten bis Elba. Aber machtet euch halt selber. Hallo Männer. Hier ein kleines kleiner Einblick in ein Experiment von mir, und zwar habe ich zwei für meinen joule gebaut und wollte einfach mal sehen, wie die Spannung der Batterie sich verhält. Wir gucken jetzt erstmal bei dem, was er im Video schon gesehen habt, das grüne. Äh, muss noch Minus? Ja. So, bei dem, also warum ich euch das jetzt zeige, ich will euch was erklären und so, ist ja was ganz komisches. Die Batterie habe ich gestartet mit 1,338 und hier sind wir bei 1,333. Ich hatte es versucht im Video zu zeigen, aber weil ja dann das Messgerät drin ist, ist alles wieder anders. Also abgestimmt zieht die Schaltung 0,0 ein und die zieht 0,02 also die zieht mehr laut Messgerät die fällt naja, ziemlich langsam halt ich denke mal das ist so gepimptes Joule-Tief das interessante ist aber wenn ich jetzt hier messe also das war statt 10.2 und das war 30.1 das hatte ich zuerst gebaut so, jetzt gehen wir mal hier ran jetzt muss ich halten sonst fällt es runter und hier ein Plus. Sind wir bei 1326. 13,26 hat man am 30.12. beim Anklemmen gemessen. Dann war es nochmal kurz gestiegen. Und na jetzt sind wir im Endeffekt wo wir angeklemmt haben. Ne? Also es ist schon übelst krass, obwohl es eigentlich mehr zieht, fällt die Batterie langsamer als bei ja, und gefühlt ist die auch heller geworden, die LED. Ne? Ganz am Anfang hat die gerade so geleuchtet und jetzt ist, also die ist jetzt, keine Ahnung wie viel Prozent an, ist ja auch egal. Wollte ich nicht, euch nicht vorenthalten, also es scheint ja so als, wenn das joule irgendwas anders macht mit der Batterie als das. Ne? Ja, warum das so ist und so, das muss ich auch noch erstmal rausklamüsern. Ich vermute mal schon, dass es halt an meiner Wicklung liegt. Vielleicht ist es irgendwie eine Welle, die sich oder ich weiß es auch nicht. Ich wollte es euch nicht vorenthalten. Ja, tschüss! Ja, wie jetzt? Die eine Schaltung hat kurz nach dem Anklemmen mehr Spannung in der Batterie gehabt und zu dem Zeitpunkt, wo der Action 4 dann gemessen hat, hat die hat seine Action for Freewicklung da genau dieselbe Spannung von der Batterie als er begonnen hat? Hä? Und ja, ihr habt richtig gehört. Die eine Schaltung zieht mehr Strom laut dem Messgerät, aber die Batterie fällt langsamer. Wie kann das sein? Das hat sich das NBN Bastler Netzwerk auch gedacht und in Zusammenarbeit mit Mischa sind sie dem Ganzen mal mit dem Oszilloskop auf die Spur gegangen. Und zwar bin ich mit Micha und TeKuteli Eli im Discord gerade. Und... Ja, wir wollen euch mal... Micha will euch mal was zeigen. Ich mache jetzt mal einen Micha groß. Und... Ja, wir müssen mal noch ein bisschen so drüber quatschen, was wir jetzt hier überhaupt machen. Übrigens, sorry für die scheiß Kameraqualität, ich bin jetzt schon weg. So. Da war ein Micha groß. Soll ich gleich mal ein bisschen quatschen, oder? Ja, du kannst ja was dazu sagen mit. Also was? auf, mir haben... Du kannst ja mal mit dem Finger drauf zeigen, dann, wenn ich richtig liege. Und zwar, Micha hat sich die Mühe gemacht, hat zwei Joule-Diefs gebaut. Exakt mit gleicher Wicklung, gleiche Teile, selbe Batterie, alles, ne, ihr seht's, alles gleich Widerstand, gleich, alles dasselbe. Und ja. es gibt aber einen Unterschied, und zwar, das eine ist das ganz normale joule was alle kennen. Das ist glaube ich das okay. im Vordergrund genau und das hintere ist das Action for Free Joule Tief, sagen wir jetzt mal. Ne? Okay. so ah, Okay, wir haben ja noch gar nicht besprochen, was diese dieses Action for Free Joule Tief ist. Ne, also ähm, da geht es eigentlich nur darum, dass äh, der Ferritkern in einer anderen Art und Weise bewickelt wird, als wir die Joule Tiefs von diesen ähm, Bauplänen daher kennen. Und darum geht es eigentlich. Wo da der genaue Unterschied ist, zeigt euch Mischa hier mal kurz. Ja, guten Tag zusammen. Ich möchte mal wieder was zeigen. Es geht um das Wickeln von dem Jewel Thief. Und wer die letzten Videos vom Action for Free gesehen hat, schönen Gruß an der Stelle, hallo. Wer die letzten Videos von ihm gesehen hat und auch ein bisschen zugehört hat, der wird mittlerweile festgestellt haben, dass da immer von der A4F Wicklung, Wicklung nach A4F die Rede ist. Und ich habe das Gefühl, ich muss das mal, ich muss da jetzt mal ein Video drüber machen. Und zu dem Zweck, ich habe mir mal einen Ferritkern hingelegt hier und habe mir mal zwei Drähte zusammen gemacht. Und jetzt zeige ich mal den Unterschied von der normalen joule wie ihn jeder kennt, und zur A4F-Wicklung. Und zu dem Zweck wickele ich jetzt einfach mal das normale joule erstmal, zeige das kurz so als Wiederholung und dann zeige ich mal die A4F-Variante. Fangen wir mal an, wickeln wir mal. Kennt man ja, steckt man durch. Wickelt das hier von innen nach außen, habe ich jetzt. Und dann steckt man das ein paar Mal durch. Das kennt er ja alle, das ist ja kein Geheimnis. Das ist der ganz normale Schaltplan, den man überall auf Wikipedia findet. Kein großes Geheimnis. So, ich mache das jetzt auch nur zur Veranschaulichung. Ich mache das jetzt auch nicht schön oder so. Das wäre praktisch die normale Joule-Tief-Variante schon. Da würde man jetzt einfach hier den blauen und den roten, also den, den blauen vom Anfang und den roten vom Ende, den würde man jetzt zusammenzwirbeln. Dann hätte man hier sein, sein Plus, seine Mittelanzapfung. Und an die anderen beiden würde man jetzt ähm, ähm, Basis und Kollektor anklemmen. Halt auf die äußeren Basis und Kollektor jeweils. Und in der Mitte hätte man dann Plus, Plus Eingang. Da käme die Batterie dran. Das wäre die normale Joule-Tiefwicklung, das kennt er ja. So, Jetzt wirken wir das Ganze noch mal kurz auseinander und dann zeige ich euch die andere Variante. Und dafür nehme ich jetzt nur einen Draht. Das ist dann für mich auch einfacher zu zeigen. Außerdem braucht man keine zwei Dritte parallel. Das ist der Witz bei der Wicklung. So. Und Im Prinzip kannst du den ganzen Draht durchstecken. Im Prinzip habe ich gesagt, blödes Füllwort. So, man nimmt nur einen Draht, wickelt wie gehabt, wie man es mit dem parallel genommenen auch hätte machen würden, auch würde machen, <lacht> machen würde. So, das soll zur Veranschaulichung schon reichen. Vier Windungen. Wenn man jetzt seinen Kern halb voll hat, ne? wenn man jetzt 20 Windungen machen will insgesamt, dann lässt man hier, dann, dann nimmt man halt 10 Windungen auf der einen Seite. Und dann lässt man eine Windung etwas länger. So. Und dann wickelst du einfach im selben Wicklungssinn, wie du angefangen hast, wieder von innen nach außen, wickelst du den Kern dann fertig voll. So, stecken wir es noch zweimal durch. Einmal reicht. So, jetzt denkt ihr euch einfach, das hier wären jetzt auch vier Windungen auf der anderen Seite. Dann bildet sich automatisch durch die durch das, was länger raushängt, was man länger hat raushängen lassen, bildet sich hier dann die Mittelanzapfung. Hier klemmt ihr dann euren, euren Plus an und die beiden frei freibleibenden Enden, die sind dann Basis und Kollektor. Und das ist schon alles. Das ist die Wickelvariante A4F. Oder Action for free. Wie gesagt, ich habe es nach, nach ihm benannt, weil wir haben uns im, im Discord stundenlang über Wicklungsvarianten unterhalten und er hat mir versucht zu erklären, wie es gewickelt hat und so. Und damit ich es besser verstehen konnte, damit ich mir merken konnte, was er mir sagen wollte, habe ich das für mich dann halt Wickelvariante A4F genannt und das hat sich irgendwie eingeschliffen und jetzt heißt es halt A4F Wicklung. So. Wie gesagt, ihr geht mit dem Draht einmal rein. Wickelt halb voll, lasst einmal ein Stück rausstehen, dass ihr hier anlöten könnt. Wickelt im selben Wickelsinn wieder zurück, kommt dann raus. Hier sind eure Transistoranschlüsse und das wird plus. Das ist die Wickelvariante R4F. Schönen Tag noch, tschüss. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, ne? ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Genau, Micha hat sein neues Ostsee eingeweiht und hat dann mal die Batterie gemessen. Mit dem Oszilloskop. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Na, mhm. ja, also, Grundgedanke war, ich wollte halt selber den Unterschied, normales tief a 4 wicklung ich wollte mal den Unterschied sehen, den die Wicklung macht. Action for Free hat ja schon diesen einen Test am Laufen, den hat er auch schon mal gezeigt in, in einem von seinen Videos. Und ich wollte es halt selber mal nachmessen, wollte halt selber mal gucken, wie das so ist und so. Deshalb habe ich jetzt hier also zweimal, ich habe identische Bauteile immer aus derselben Schachtel rausgenommen. Ich habe zwei grüne LEDs genommen aus derselben Schachtel, zwei BC547 aus derselben Schachtel und zwei 1 Kilo -Ohm widerstände aus derselben Schachtel. Ich habe jetzt hier nichts optimiert, nichts gepimpt. Das ist äh, das hier ist nach der ganz normalen Schaltung, die man überall im Internet findet, das ganz normale joule wenn man Joule-Tief googelt, das ist der Schaltplan den man findet. Mit der Bifila gewickelten Spule. Ich habe auch die gleiche Menge Draht auf beiden Kernen. Ich habe die gleichen Kerne genommen. Die gleiche Menge Draht. Ich habe 60 cm drauf gewickelt. Einmal Bifila und einmal halt nach Action for Free. Und einmal hier Collector Emitter die LED angeklemmt, ganz normal, wie es beim Joule -Tief ist. Und beim Action for Free Joule -Tief ist es halt beim beim AVF ist es halt Kollektor äh, gegen Plus die LED angeklemmt. Verpolt. So. Ach ja, stimmt ja. Äh, nicht nur, dass er äh, seine eigene Entwicklung herausgefunden hat, er hat auch eine eigene Schaltung entwickelt. Die gibt es hier mal kurz im Überblick, bevor es weitergeht. Als Schritt 1 messe ich jetzt mal die Spannung, äh Quatsch, den Strom, sorry. Ich habe hier Multimeter, das ist auf Milliampere-Messbereich eingestellt. Ich habe die Batterien schon so reingehängt, dass ich hier einfach anklemmen kann, dass ich hier mal die, den Strom zeigen kann. Es läuft so. Jetzt sieht man es natürlich nicht. Jetzt müsste ein Dritter da sein, der mich hier auf die Beleuchtung drückt. Ja, doch, ich glaube. Ein paar Sekunden haben wir. 58,58. 58,58 sagen wir mal. Ich klemm's es mal hier dran. Ne? Kann ich vielleicht mit einer Hand halten, ja. Na, so. ja, 58. Komma, 7. 50,7. Joa. Messabweichung plus minus 10% ne, bei den Messgeräten ist klar. Ja, sagen wir mal 58. 58, genau. Milliampere sind das jetzt, ne? Das sind jetzt 58 Milliampere genau. fürs normale Joule-Tief. Leuchtet hell. Genau. So, jetzt machen wir das gleiche mal auf dem Action for Free Joule-Tief. Auch an, leuchtet auch. 7 40,4. 10 Milliampere weniger, ungefähr. Ne? Das hatten wir eben auf dem anderen. 58. 7, 58. Ja. Ne. 58 gegen 47. 11 Milliampere. Ne. Und ich möchte noch mal sagen: Der gleiche Transistor, der gleiche Widerstand, alle, aus der, alle, Baute alle Bauteile sind aus denselben Kisten rausgeholt, alles dieselbe Charge, dieselbe Fertigung. Der einzige Unterschied ist jetzt wie die LED angeklemmt ist und wie die Spule gewickelt ist. Der Kern ist der gleiche, der Draht ist der gleiche, es ist nur die Wicklungsart unterschiedlich und wie die LED angeklemmt ist. Nein, jetzt hängt das Bild, ich fasse es nicht. Jetzt geht es wieder. Okay. Jetzt hat gerade das Bild gehangen. Also allein die Art der Wicklung, wie das Structiv gebaut ist, mit den sonst identischen Bauteilen, macht 11 Milliampere Unterschied im, im Verbrauch aus, dass das Action for Free Duty sparsamer ist. Genau, jetzt können wir ja mal noch, äh, jetzt fällt mir doch noch was ein und zwar, warum wir jetzt hier die Messungen machen. Das ich vielleicht vorne anschneiden dann oder so. Na naja, egal, wir machen es jetzt so. Und zwar geht es darum, ich habe da festgestellt bei meinen Experimenten, dass irgendwie kam es mir so vor. Wie gesagt, ich habe Jahre mit Batterien mache ich rum, ne? habe ich dann gemerkt, so vom Gefühl her, wie sich die Spannungen verhalten. Ja, viele werden sagen, das geht nie, aber doch, das geht. Äh, wo ich gesagt habe, irgendwie, ne, ich habe dann im Hangout und, und zu den Bastlerkollegen, habe ich gesagt, Mensch Leute, irgendwie ist das komisch. Das kann doch nicht sein, dass die Batterie immer noch bei, ich sage mal 1,3 ist oder so. Und da kommt ja dann auch noch ein Video, wo wir das mal auch live zerlegen. Kann ich ja dann auch erst abmorgen. Und da, vom Gefühl war mir so, dass das, ich habe es Rückladung genannt oder keine Ahnung, ne, also, ne, und Micha zeigt uns jetzt mal, oder diesen Milliampere-Unterschied zumindest mal ein Indiz oder so, zeigt er uns jetzt mal auf dem Ostsee. Ja, aufgrund besonderer Umstände haben sich nämlich neue Umstände ergeben und zwar habe ich ein Oszilloskop, relativ neu bei mir eingezogen, ich muss mal mit der Kamera ein bisschen entschuldigt, dass das hier so wackelt und so, das ist alles noch unausgegoren. Ich hoffe, man ganz einigermaßen erkennen. Ja. Da haben wir das Zweikanal-Ausziehen. So, was wir jetzt machen. Ich klemme jetzt meine beiden Fastköpfe bei beiden Joule-Tiefs über die Batterie. Direkt plus minus auf die Batterie. Und zwar nehme ich den gelben den gelben Fastkopf. Den klemme ich jetzt am Action for Free Joule-Tief an. Serie jetzt an der gelben Linie. Ich meine, ja, ihr seht es dann so. <lacht> Ja, ich werde es gleich sehen. <lacht> wir wissen es ja schon. <lacht> ich ich klemme es erst mal zusammen und dann drücke ich am, am Ostzieher einfach mal Autoset, Set, dass genau. er einfach automatisch da seine Messwerte nimmt. Also so, wir, me hm? wir messen jetzt quasi, der Micha klemmt jetzt, ihr seht ja hier, hat zwei Kanäle, CH1, CH2 und die kommen jetzt direkt auf die Batterie, im Betrieb. Ja, genau, das wird jetzt einfach über Plus und Minus angeklemmt. Also wir gucken jetzt einfach mal, was ist auf der Batterie los, jetzt mal vereinfacht gesagt. Ne? Ich kann das oh. auch noch mal ganz kurz zeigen. So, da sind jetzt die Tastköpfe. Das okay. hier ist blau, das ist das normale joule tief Da ist der Tastkopf am Plus und die Masseklemme am Minus angeklemmt. Und beim A4F genauso. Da habe ich es direkt an den Batteriekasten angeklemmt, weil die hier Lötfahren hat. Genau. Also direkt plus, plus direkt am Tastkopf, jetzt ist es wieder abgefallen, plus direkt am Tastkopf und Minus halt hier Masseklemme Minus Batterie. So, mhm. Klemmen, klemmen nochmal zusammen. Entschuldigung ich fürs Umfallen der Kamera. Du hast dich verpult, Digga. Du bist jetzt am Minus. Ja, hast recht. hast völlig recht, ja. Nicht, dass ich extra rötlichen Draht dran. Ja, gemacht, Mann, das denke mir gerade. Hast du recht, ja natürlich. Alles gut. <lacht> so, jetzt haben wir sie beide angeklemmt und jetzt sagen wir einfach mal Autoset und gucken, was es auszieht, damit macht. Hm. Das ist wieder ein effekt ne? Naja, wir sehen schon das, was wir sehen wollen. Wir müssen nur die, müssen die Messbereiche jetzt, gleich einstellen. Genau, also das Problem ist jetzt die Messbereiche in dem Auto-Trigger. Der triggert halt so, dass ihr beide Signale sehen könnt. Und der Micha stellt jetzt mal beide Kanäle Volt pro Kästchen. Ich weiß jetzt nicht, auf was stellst du denn jetzt ein? In Volt oder was weiß ich? Ich habe jetzt beide in der Skalierung gleich eingestellt. Die sind jetzt beide bei 50 Millivolt pro Kästchen. 50 Millivolt. Ja, ja da würde ich mal sagen, da sieht man einen lebensignifikanten Unterschied. Ich will das noch ein bisschen genauer zeigen. Pass auf, ich mache Kanal 1 mal aus. Mhm. Und wir betrachten jetzt mal nur Kanal 2. Aber vor uns hat man doch eine gerade Linie. Vorhin sah es ein bisschen anders aus. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt wieder anders aussieht. Hm. So, pass auf. Wir koppeln jetzt mal. Wir triggern jetzt mal. Entschuldigt, dass das jetzt ein bisschen dauert. Ich bin noch relativ neu alles hier. Ja, wir können ja einen Schnitt machen. Jetzt, bis es wir heißt. triggern jetzt von Kanal 2. Jetzt. Moment, ich wollte noch nach oben hier. Ich will den auf die Mittellinie setzen, damit man das eindeutig sieht. Triggern wir hier. So. Was wir jetzt hier sehen, ich habe die ich hab die Messung jetzt mal auf die Mittellinie vom Oszilloskopbildschirm geschoben, damit man das genau sieht, dass die die Linie ins Negative als auch ins Positive geht. Und zwar so gut wie um den gleichen Betrag. Das geht ungefähr ein Dreiviertelkästchen nach unten und hier geht es etwas über ein Dreiviertelkästchen nach oben. Also was wir hier sehen, ist praktisch nur die periodische Belastung der Batterie. So. Und was wir auf Kanal 2 sehen, ist dann eine ganz andere Geschichte. Jetzt triggern wir mal von Kanal 1 wieder. Und jetzt stellen wir den mal auf die Mittellinie. Jetzt stelle ich die Mittellinie hier auf Mitte Bildschirm und da sehen wir, dass die kaum in den negativen Bereich abfällt, hm. aber dafür eindeutig Spitzen nach oben hat. Und ich mit meinem leinhaften Verständnis mache daraus, dass die Batterie geladen wird, dass es zurück auf die Batterie geht, weil die Spannung ins Positive nach oben geht. Das heißt, hm. die Schaltung sendet diese pulse zurück auf den eingang das was hier nach oben geht das geht zurück auf den eingang aus der okay. schaltung ja da denke ich mal dass ich euch nicht zu viel versprochen habe natürlich habe ich auch versucht zu replizieren aber ich darf es erstmal nur halb so wie es aussieht denn ich habe in meiner ganzen Transistor-Sammlung keinen einzigen BC547C gefunden. Ich habe BC546C, BC548C und mit denen hat es irgendwie überhaupt nicht funktioniert. Mit was es ein bisschen funktioniert, ist jetzt dieser äh, 1331. Da bin ich wieder bei meiner äh, 331. Da geht es ein kleines bisschen, aber mit dem BC547C wird es dann wahrscheinlich noch besser funktionieren. Hier ihr seht nur wenn ich anklemme, kommt die LED mal kurz, aber wenn ich es dran lasse, bricht es dann ab. Ich habe auch, also es ist echt krass, wie, wie, wie sehr sehr auf die ganzen Details ankommt. Schaut euch die Schaltung nochmal vom Action4Free an, die er da vorne ähm, veröffentlicht hat. Der hat auch ein... 1500 Volt Kondensator genommen. Ich habe nur einen 1250 Volt Kondensator hier. Mit einem 2000 Volt Kondensator leuchtet sie noch geringer, die LED, und mein Vorwiderstand ist um die 900 Kiloohm. Also kein 1 Megaohm, sondern 2x470 Kiloohm in Reihe habe ich hier genommen. Und den Roy, sein Video dazu habe ich mir auch schon geguckt. Liebe Grüße an Roy Kontusch. Er hat es mit Luftspule probiert. Da ging es bei mir auch. Am Anfang habe ich nämlich einen Ferrit genommen mit nur ähm, 20 Windungen oder sowas. Da kam gar nichts raus. Also diese, diese 60 Zentimeter Draht, die da der Action for Free in der Bauanleitung äh, sagt, die, die müssen da wahrscheinlich schon mindestens drauf. Also bei diesem Ding hier kann man nicht einfach so zusammenstecken und es funktioniert sofort. Da muss man schon ziemlich genau nach den Originalbauteilen eben gucken und dann kann man den Start machen. So... Das war es erstmal von meiner Seite her. Ich denke, damit habe ich euch das Tor gegeben in diese joule welt vom Action for Free. Und ich bin gespannt, was er draus macht. Ich habe jetzt schon den Roy hatte ich, ich gesehen, der es schon erfolgreich repliziert hat. Elektronik mal einfach, hat es auch schon repliziert. Bin gespannt, wer nachfolgt. In diesem Sinne, ich wünsche euch was und frohes Schaffen!